Willkommen zum kleinen Kinderpodcast von und für Kinder. Heute Berufe. Was wollt ihr denn mal für einen Beruf lernen? Sag, welchen Beruf möchtest du mal lernen? Sie will schon Mutter werden, hier, sie hat schon das Baby. Und du? Ich, Zum Bücherladen? Büchereiverkäuferin oder... Was willst du denn mal werden, junger Mann? Ein Hundebesitzer. das werden möchtest. Ein Hundebesitzer. Hundebesitzer ist ein cooler Beruf. Ein Hundebesitzer ist auch ein cooler Beruf. Das ist eine gute Position, junger Mann. Polizei. Oh, und heute kann man das hier in Niedersachsen kann man prima Polizist werden. Ja, da braucht man nämlich nicht unbedingt super sportlich sein, junger Mann. Polizei und Feuerwehr. Polizei und Feuerwehr kann man beides eigentlich machen, ne? Ja. In der Jugend gehst du zur Jugendfeuerwehr ja. und wenn du dann die Schule zu Ende hast, ich gehst du zur Polizei. Und Feuerwehr. Okay, wenn du jetzt nie mehr auf die Gitarre klopft, dann habe ich immer noch weiter Lust auf zu bleiben. Krieg keinen Nervenzusammenbruch, bitte. Ich bin Gärtner. Oh, Gärtner ist cool. Der grüne Daumen. Junge Dame. Ich bin Tier. Du wirst die Tier. junger mann polizist. polizist ein kaufmann und mein zweiten beruf als meine berufsbezeichnung Feuerwehr. kinderpfleger staatlich geprüft der kinderpfleger du junger mann polizist. Ah, ein polizist ha? der begriff überrascht mich jetzt aber kommt mir so neu vor junge dame ich war ein, ein kinderarzt Ich mmh. habe Schreiberin, Schreiberin und Piloten. Liebe Schreiberin und Pilotin. Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider. Grün, Grün, Grün ist alles, was ich kann. Darum und liebe Alles, was so grün mein Glas. Ja, ist gut. Welche Farbe können wir noch nehmen? Orange. orange ist jetzt ein bisschen schwierig. Ein Beruf mit Orange. Nein. Okay, bin wäre ich gespannt Wow. Das ist cool. Orange, orange sind alle meine Kleider. Orange, orange, orange. Das ist alles, was ich habe. Nein, nein, Schatz, ein Bauarbeiter ist. Müllmann, weil er Stadt angestellt ist. Den auch ähm, oder, Mann. oder Zahnarzt. Der Zahnarzt zieht sich auch weiß ein. Oder, oder ein Schneemann. Oder, oder Ach, ein oder, oder Schneemann. Aha, cooler Beruf. Oder, oder ein Schneemann. Wer will denn ein Schneemann, der nee. ja, die Früher ja schon ich, in der Bahn, Bahn ist? Bahn. Nee, du ich nehme an weiter. Ruf mit Lila. Ich bin gespannt. Lila, Lila sind alle meine Kleider. Lila, Lila ist alles was ich an. Oh oben Lila ist. Lila ist? Ein Stiftemacher ist. Ein Stiftemacher ist, ja. Da kommt noch Lila drin vor, du wirst immer Einsen kriegen in der Klasse, weil du dich immer schön meldest, das muss ich ja mal sagen. Klasse. Ne? Also Lila, Stiftemacher, okay. Schwarz, schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider. Schwarz, schwarz, schwarz, schwarz ist alles, was ich habe. und alles, Was war weil Oh ja, der ist klügtes Schwarz, Das war der Kinderpodcast.